Willkommen zurück hier beim Big Clan. Ich und Ganadi sitzen hier heute zusammen mit unserem schönen Lead Desk natürlich. Und wir ranken heute die Orgas ein, die an der TMGL und auch an der TMCL, also Challenger League, teilnehmen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Also erste Orga hier, ähm, ihr seht die Aufnahme ja auch eingeblendet, ist natürlich Big Clan. Gibt es auch einen Grund, warum die als erstes aufgeführt ist? Ja, also ich würde sagen, wir müssen confident sein und ja, nehmen jetzt mit Humor. Oder nehmt ernst, wie ihr wollt. Wir sind ganz klarer Fall. Ja. Okay, die nächste Org ist eine weitere deutsche Org aus Team GLC. Das ist BS Platz. Ähm, wir wissen leider nicht, wissen wir die Spieler davon? Ich glaube nicht, oder? Oh, doch, die wurden ernannt. Denk glaube, mal Gla Glass und Snow. Glass und Snow. Glass und Snow. Glast und Snow. Ähm, wir müssen jetzt natürlich bewerten, wie die in Challenger abschneiden, oder? Ja, ich würde mal eher so sagen, so Mittelfeld, mhm, würde ich auch sagen, ja, also die sind beide nicht schlecht, aber auch beide jetzt nicht irgendwie so überragend talent, talentiert, sage ich jetzt mal, ja. aber kann ja noch werden, man weiß ja nicht. Ich glaube, Klaas hat jetzt also auch eine längere Pause gehabt, der hat irgendwie das letzte Mal, glaube ich, seit T-Cup äh, gespielt. Ja. ja, Snow ist eigentlich gut am Grinden, der macht auch viele ja, Lerns mit. Das stimmt. Ich würde sagen, so Mittelfeld, vielleicht so B? Ja. Ja, wenn B. B. B. B. ich würde sagen, B. Nicht Favoriten, aber so. Genau. ist aber auch nicht bad auf jeden Fall. Ja. Genau. Vielleicht überraschen sie auch. Dann haben wir nächste, nächste Orga, das ist Orks. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wer für Orks spielt. Ähm, Hast du eine ich weiß es auch nicht. Wer, könnte, wer, könnte, wer ist denn bei Orks gerade? Ich kenne eigentlich nur noch Orks, Angelo <lacht> oder Sunke, <lacht> Ja, aber der wird wahrscheinlich nicht mehr. Davon. Nicht Tween ist nicht mehr bei Orks, weil... Tween war ja da auch mal. Ja, also sonst fährt denn bei Orks, ich weiß halt nicht, die, sind, die haben halt ein Tech-Team, das ist halt. Ja, ich würde halt komplett raus. Also. Ich, ich würde es einfach mal als C setzen, weil wir die Fahrer nicht kennen und äh, ja die Orga jetzt nicht irgendwie so eine riesen Orga ist. Ja. Aber, aber, die, aber die sind schon die, lange dabei, auf Die unterstützt gut Track auf jeden Fall. Stimmt, ja. Ja. Also, dann haben wir eine, eine TMG Genau, eine TMG l rock und zwar K-Corp bzw. Kameto-Corp. Ähm, für die werden fahren Brenn, der schon ein paar Jahre da ist, und ganz frisch dabei Otak. Äh, ja, Brenn eher so ein klassischer Spieler, sage ich mal. Also der ist schon ein bisschen länger dabei. Otak ist, glaube ja. ich, gerade mal 18 oder so. Also der ist äh, quasi. 18, 19, aber ja, Der ist quasi eher der Jüngere. Aber Otak hat auf jeden Fall Bock und. Ziemlich jeder weiß, dass Brenn ziemlich gut sein kann. Otak hatte ja auch seine Hero-Performance im World Cup. Wo genau, Otak war äh, im Grand Final. Dritter oder vierter? Vierter wurde, glaube ich. Ja, ich glaube, glaub, der ins Grand Gr Final geschafft, war schon strong. Ja. ja. Ob er das wiederholen kann, keine Ahnung. Also, ist für mich schon eigentlich ein relativ gutes Duo. Also, Auf jeden Fall, Brenn also war auch bisher immer Playoffs-Kandidat in den Branson, letzten genau. zwei, drei Seasons, glaube ich. Und Otak verbessert sich immer weiter, also, ja, reicht's für A. Für mich reicht für A ah, locker, ja. ja? Ich würde schon sagen, ah, ja, auf jeden Fall. Okay, na dann. Ich zieh's einfach mal rein. Rein da. Dann haben wir die Orga. ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung. Du weißt es, glaube <lacht> ich, Homino. Oder? Homino. Ist, okay. Äh, haben die nicht glaub, ihre die, Fahrer die, Das war eine eigene Org und die haben sich jetzt mit, mit Zun zusammengetan. Okay. Ich, glaub, ich Link, glaube, Link, Link auf jeden Fall. Okay. Und wenn ich mich nicht. Ich glaub, vielleicht Woyle, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, könnte sein. Wenn aber Link sag, ist glaube ich relativ safe, ja. Dann würde ich sagen, äh, B wahrscheinlich. Ich würde auch A sagen auf jeden Fall B. nicht, weil A, A denke ich nicht. Aber auf jeden Fall wird team Gelb in, in, in my opinion. B? Ja, B würde ich auch sagen, also Ob es wow dahinter ist. Wir kennen ja die Duos nicht zu 100 Prozent. Also, genau, aber Link ist schon, hat ziemlich viel Erfahrung, war selbst schon Team GL. Ja. Wenn es Style ist, der hat es letztes Jahr theoretisch in die Team GL geschafft. Dann ist es schon eines also, der besseren Duos ja. in, der, in der Team GLC auf jeden Fall. Denke ich auch. Ja, dann als nächstes haben wir Sinners. Das ist das Legendary Duo Kappa und Twin. Mhm. Ja, ich meine, die sind äh, allweit bekannt. Ähm, ich glaube, da ist auch so ein bisschen das ich glaube so die Die, wie nennt die man das? zwischenmenschliche Beziehung. Ja, ist da. die ist schon relativ, relativ gut, behaupte ich mal. Wie viel das eine Rolle spielt, wissen wir auch nicht. Wir kennen das Format noch nicht, wir haben es noch nie gespielt. Ähm, auf, jeden Fall, auf, auf jeden Fall ein A-Tier. Mindestens, ja. Mindestens könnte auch S-Tier werden. Keine Ahnung. Kommt bei den nicht. beiden ein bisschen auf die Maps an, weil sie beide spielen schon sehr lange, kommen halt ursprünglich von Tech und so auf dem Ganzen, ja, so also den. Modern, ja. Das moderne Zeug sag ja. ich. Ja. Oder wenn es halt richtig weird wird, dann sind sie halt ein bisschen schwächer. Aber wenn das so, so eher so klassische Maps wären, dann könnten die echt krass sein eigentlich. Ja. Okay, nächste Orga ist Exorti, TMGL Sea Org. Ähm, die sind auch schon sehr, sehr lange dabei. Aber ich habe, er könnte für die fahren. Bonera vielleicht. Vulnera, äh, der ist schon sehr, sehr lange Schick. dort. Und Panda, ich glaube, Vulnera Panda? Ah oh ja, Vulnera Panda, ja. Das Klingt könnte sein, ja. Könnte sein. Klingt aber gut nach einem guten Duo. Eigentlich, eigentlich schon, ja. Die spielen beide schon ziemlich, ziemlich lange. Ich glaube, die kennen sich auch schon eine Weile. Okay. Ähm, ich würde, die sind so ein bisschen ähnlich zu Snow und Glass, würde ich sagen. Okay, okay, okay. Also, ich würde sagen, einfach straight mit in B und zack. Straight mit B. Eigentlich ist es jetzt nur hier Orks in C bisher, weil wir nicht wissen, wer dafür spielt. Und dann ja. behaupte ich mal, wenn man es auch nicht weiß, dann ist es halt vielleicht noch nicht die, Besten, die beste ja, Auswahl. Genau, Kann auch genau, sein, genau. Die aber sein, dass wir ja mal zwei Brecherspiele haben, dann rutschen die auf jeden Fall auch ins B. Das ist richtig. Dann haben wir äh, G1, mhm. Gamers One, das mhm. ist die neue Orga. Wir wissen natürlich schon, dass es das äh, Bings oder Banks eigentlich wieder ausgesprochen. Ähm, spielt mit äh, Gwen zusammen. Das ist natürlich ein sehr interessantes Duo. Ja. Äh, ja, also Bings ist auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr krass sein könnte. Wenn, also Bings hat eigentlich immer Bock, muss man sagen. Bings hat immer Bock, aber, aber er performt nicht, performt nicht immer. Nicht das ist immer so eine Sache bei Bings. Und ja. bei Gwen ist es halt. Also, ne, Gwen performt eigentlich immer, wenn er Bock hat aber ja. er hat halt öfter mal Ja, da war auch seine Aussetzer, wenn er wenn er nur ja. ist. Das, das, ist, das ist richtig, das ist so, ja. Es ist halt wenn es auch also so ein das Hero, könnte, Hero das ist Hero. so ein richtiges äh, Make it or break it Team. Also die könnten theoretisch, wenn die richtig krass sind, also Bings vorne mitspielen, aber die können auch dead last werden. Banks, wird immer ready sein eigentlich. Also kann ich mir nicht vorstellen, Nein, es liegt eigentlich nur an Gwen. Also das, das ist eigentlich fast eigentlich auch schon S Tier vom Talent her ja. und auch vom Grind her, wenn man Bings beachtet. Angst. Ich sage auch immer Bings. Ähm, ja, Keine Ahnung, ich würde es, ich würde es in, in, in A, A? Ich würde auch A sagen, einfach weil Gwen also Gwen ist momentan so inaktiv. Was heißt inaktiv? Aber er trainiert halt nicht. Man wirklich. weiß nie. Man Beim World Cup hat er nichts gemacht, letzte Team-DL-Season war ihm auch komplett egal. Seit der T-Cup hat er getrihardt, hat gewonnen. Das ist halt immer ja. so eine Sache. Ist halt die Frage, ob jetzt mit dem neuen Format aber da mehr Bock hat oder also nicht. Also vom Skill her, wenn man wenn natürlich da mit berechnet, würde man es natürlich in S packen. Ja. Ähm, bei Banks ist immer so eine Sache. Der wird aber immer besser, von Tournament zu Tournament. Kann sein, dass er jetzt ja alles gelöst hat und einfach nur noch krass wird. Nächstes genau. Team ist Alliance und das ist ein relativ interessantes Duo. Mhm. Wir haben da Mother, der die letzte Season gewonnen hat, glaube ich, genau. gegen Genau, und World Cup Zweiter. Und nee, World Cup oder? Nee, warte mal. Nee, dritter, dritter, dritter, dritter hinter Mime und Karl. Mhm. Äh, das ist natürlich einer der größten Grinder in diesem Spiel, äh, muss man respektieren. Er hat auch eine richtig gute work Ethic. Ja. Ähm, Niemand spielt so viel wie er quasi. Das große Aber, das kann jetzt ein gutes Aber sein oder ein schlechtes, das müsst ihr selber wissen oder herausfinden. Er spielt mit Soldier, einem neuen Spieler, der sich qualifiziert hat. Mhm. Und äh, Alliance oder Mother haben sich dafür entschieden, äh, mit Soldier zusammen zu spielen. Ja. Und bei Soldier ist das so eine Frage. Bisher war er immer etwas langsamer, wie Team GL, wenn man Zeiten hat und so weiter auch. In Challenger muss man aber sagen, es kann aber natürlich sein, wenn er jetzt Team GL fährt, dass er dann einen großen genau. Sprung macht. Weil genau. so war es zum Beispiel bei mir genauso. Hier kommt das große Aber, in Team GL muss er mehr grinden, vielleicht wird auch da mehr gefordert, vielleicht performt er dann noch besser. Vielleicht auch gerade jetzt, weil er halt mit einem der Allerbesten zusammenspielt, dass er ja. da motivierter ist, dass, dass er quasi so mitgezogen wird von Mara. Oder ist der Druck dann zu hoch? Das kann auch sein, es kommt halt darauf an, ob er unter dem Druck dann zerbricht oder nicht, aber... Mhm. Also, wenn das jetzt... Also, Mother ist auf jeden Fall s hier Ja, aber Soldier, aber Soldier nicht. halt Aber Soldier halt so muss ich halt noch beweisen, nicht, sage ich mal. Er hat sich noch nicht bewiesen, das ist schwierig zu sagen. Ja, also, bisher würde ich einfach... Ich würde einfach A sagen. Ja, auch. Ähm, allein nur wegen Mother würde ich vielleicht... vor Sinners setzen? Ja, ich würde auch sagen. Mother ist halt schon echt strong. Aber ja. man muss auch wieder anmerken, bei dem System, das wir jetzt haben, es bringt nicht, halt nichts, wenn nur einer krass ist, wir müssen halt, das wir, Team ist nur so gut wie der schlechteste wir, Teil. Wir wissen nicht, wie sich das Ganze auswirkt, ob man da so richtig carrying kann, ob da, ob da auch so ein bisschen ja, Synergie auch eine, eine Rolle spielt. Äh, nächste Org, ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Das ist äh, eine weitere französische Org und zwar Easy Dream, die alte Org von Bings. Ah, das ist der und, äh, ja, Früher waren da Bings hauptsächlich als Spieler und da war Coco als ähm, Coach, könnte man sagen. Leco. Allerdings ist äh, ist auch selber sehr gut und soweit ich weiß, würde er auch fahren. Glaube ich auch. Sehr, sehr Aber wer ist der andere? Keine Ahnung, wahrscheinlich, also ziemlich sicher irgendein anderer Franzose noch, aber, aber Coco ist schon ja krass in letzter Zeit, also ja, der, war bei, der war auch in Malloy, oder? der war auch in Malloy, der war auch richtig, richtig krass, hat richtig mhm. überrascht. Klar, er war natürlich auch hart trainiert, aber... Ja, trotzdem krass, dafür, dass er eigentlich genau, so genau, Coach ist. eigentlich Coach ist. ist. für mich auf jeden Fall B. Ich mhm. weiß noch nicht, wo ich ja, es einladen würde, kommt, weil wir das Line-Up nicht wissen. Es kommt dann wieder drauf an. Wenn das noch jemand ja, also krasses also, sein könnte, könnten die sogar fast A sein. Aber yeah. so... Man weiß es halt nicht. Könnt aber halt aber ja wir wissen nicht, wie Coco performt in Team GL, High Pressure, also Team GLC. High Pressure, mhm. liegt ein, einiges online. Schwierig zu sagen, aber Coco würde ich schon relativ high raten, ist auch schon lange dabei. Ja. Dann, das ist für dich, glaube ich, mal, oder? Äh, ja, die nächste Org ist Alternate, meine alte Org, die jetzt äh, Team GLC spielen werden, einer von den vier deutschen Orgs dort. Und äh, ich müsste es eigentlich wissen, aber. Ich bin mir nicht sicher, wen genau die als Spieler haben, weil ich bin nie ganz up-to-date. Was war denn deine letzte ähm, Info? Meine letzte Info war Scandia und Vosile. Aber ich weiß nicht, ob das richtig und irgendwie Crosshairs vielleicht als Ersatzspieler oder so. Okay. Ähm, aber ob sich das jetzt bestätigt, weil ich dachte ja auch irgendwie Vosile ist bei Zun, also das ist schon mal ein bisschen, keine Ahnung. <lacht> Interessant. Ja, äh, also ich würde sagen, wir gehen einfach mal von Scandia Vosile aus, weil das ist meine letzte Info. Okay, ähm, Wohstyle spielt zweimal? Auch okay? Ja, wo spielt es. Ja, ist gut für für zweimal. Also. Wo würdest du den hinpacken? Ähm, Wohlstar, wie gesagt, ziemlich strong. Bei Scandia ist halt so eine Sache. Weiß es nicht, Scandia war ziemlich gut in OGL, glaube ich. Ja, aber in Challenger war Sch er. War, ist er überhaupt in Challenger gefahren? Ich glaube ja. Ich er weiß war, nicht er war nicht so. Leute, ihr seht das nicht. Wir cutten das raus. Ja, keine Ahnung. Oder vielleicht also. cutten wir es auch nicht raus, weil es authentisch ist? <lacht> ja, äh, also Scandia ist halt auch so eine Sache. Ich, ich kann wirklich überhaupt nicht einschätzen, wie gut der performt wird. Er kommt halt mehr so aus der RPG-Szene, also so, so competitive spielt er eigentlich wenig. Ja. Deswegen. In B rein, oder? Ja. Aber ich weiß ich nicht würde sagen, mehr. B aber am Ende. Aber B halt auch nur wegen Woeser, würde ich sagen, weil er halt echt strong ist. Ähm, nächstes Team, BDS, ein TMGL-Team. Ähm, Affi und Orel wissen wir, glaube ich, noch? Ja. Äh, das ist ein sehr interessantes Duo. Hat auf jeden Fall gute Chemistry. Ähm, beide natürlich sprechen Französisch. Afi aber Schweizer. Ähm, Affi macht das jetzt glaube ich Fulltime seit ja. diesem Monat, soweit ich das weiß. Okay. Das okay. heißt, der hat richtig Bock. Er hat sowieso richtig Bock, aber jetzt hat er auch Zeit, seinen Bock auszuüben. Ja, ja, ja, ja. und Aurel ist eher so einer, der ist immer so leise, der ist einfach da. Der spielt ja. mit und dann kommt er, das ist aber auch überall kommt er da. meistens Playoffs so. Also ja, aber dann auch nie was Krasses. Ja, irgendwie. aber dann er ist, auch, halt dann auch dann auch ist mehr, er einfach nur da. Also. Er ist halt auch mehr so ein Consistent-Spieler. Also ich würde schon sagen, Affi ist der bessere Spieler Ja, auf, auf jeden Fall, on paper, ja. Ähm, ja, also A schon. Ja, logisch, A. Ähm, die Frage ist nur, wohin bei A? Ähm, einfach nur, weil sie sehr gute Chemistry haben werden. Ja, das stimmt. Ich würde sie ja, hier so gleichgestellt mit Brenn und Otak. Brenner und Otak haben für mich ähnlich, bisschen bei mehr, ja, vielleicht ein bisschen mehr Potential, weil Otak äh, richtig viel motiviert ist und ja. Brenn eigentlich immer in Playoffs war. Ja, ja. Ja, da haben wir auch schon das äh, nächste Duo. Das ist, das Brecher du Solary muss man dazu noch viel sagen aber hinter uns hinter uns hinter uns ja das ist wichtig aber ja es ist halt Karl Junior bester Spieler der Welt am meisten ja, erreicht schon. und trotzdem noch absolutes Top Level ja. und dann halt noch Pack der halt jetzt vielleicht nicht so krass ist wie Karl aber trotzdem Top 4 würde ich sagen der also Peak Pack war mal so krass wie Peakpack. Karl. Ähm, <lacht> ja. Aber in den letzten Jahren, da hat er so ab und zu mal so seine Season gehabt, wo er mega krass war. Ja. Er hat halt nicht so viel trainiert, aber war halt trotzdem krass. Ja. Er hat halt immer so ein bisschen vorher angefangen, so ganz entspannt, so gegrindet und war halt trotzdem mega strong. Also, ja. Wenn er jetzt vielleicht durch den neuen Contract mit, äh, also Solary. von M&M zu Solary, ist halt schon ein Upgrade, muss man halt schon sagen. In Orga her auf jeden Fall, ja. Und dann jetzt noch mit Karl, das, wenn er dadurch jetzt einen ordentlichen Motivationsboost bekommt und dann richtig reingrindet, dann haben die auf jeden mit Fall, Fall ist das die größten Duo. Siegeschancen. Das also ist das, halt ist das Duo, so. was jeder sich anschauen wird, äh, gewinnen sie oder äh, verlieren sie. Und ja. eigentlich wird jeder expecten. Äh, dass die gewinnen. Also ja. kann ich mir die, einzigen, die Einzigen, die irgendwie hätten Konkurrenz machen können, wären vielleicht Madame Mime als Duo oder sowas ähnliches. Ja, oder halt wir beiden natürlich. Das ja, auch ja, das klar. sowieso, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Weil es ja, da kommt ja auch noch so ein Logo da unten mit so einem Schweinchen. Vielleicht sind werden die auch ja... Ja, aber das können wir eigentlich auch dann gleich dort unten lassen, oder? Ja, schauen wir mal. Schauen ja, mal. machen wir dann am Ende. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir ATB. Into the Breach. Die ja. zwei Keyboard Abusers. Hm. Die Leute wissen, was ich meine und wenn nicht, dann informiert euch. Ähm, Elkon und Maim. Elkhorn, eigentlich TMGC-Fahrer, aber wurde hochgeholt ja. zu Maim als Teammate. Ähm, sehr interessantes Duo. Maim natürlich, äh, Top-Fahrer. Ähm, der hat sich im letzten Jahr, sage ich jetzt einfach mal, gesteigert des Todes. Und der gute Hubert, auch ein guter Mate mittlerweile, würde ich sagen, von uns beiden auch. Ähm, macht sich sehr, sehr gut. Zweiter im World Cup. Und dann hat natürlich das absolute Kontrast dazu, wir haben den, den Minimime vielleicht. Ja, <lacht> den ist so, ja. Äh, a.k.a. Elkon. Ähm, ja, wir wissen nicht, was wir von Elkon halten sollten. Ähm, auf LAN würde ich sagen, wir haben ihn gesehen auf LAN, Arcadia das erste Mal, seine erste LAN. Äh, er war sehr, sehr schnell manchmal, aber dann sobald, wie es gezählt hat, dann ging natürlich Joken los. Und ja. er ist natürlich sehr jung, keine Erfahrung. Aber es war halt auch sein Erster-Laden. Für die erste laden, war, genau. es schon, was Für erste laden war es eigentlich sehr, sehr gut. Also ich denke mal, das Ganze wird auch online sein. Plus er hat einen der ihn motivieren wird, denke ich auch. Richtig, also die beiden verstehen sich auch schon. Die sind auch schon länger zusammen in der Org. Die haben sich auch schon getroffen, zumindest in Arcadia auf jeden ja. Fall. Ja, müsste ähm, eigentlich auch ganz gut sein. Ja. Genau, denke ich auch. Ja, könnt ist halt wirklich immer so eine Sache. Es kann halt funktionieren. Er, hat, er fährt halt auch, Elkon ist so jemand, der fährt wirklich gefühlt alles mit. Er hat noch nicht so viel Erfahrung mit LANs, mit den ganz großen Events, aber so kleinere Events ist er mehr als dabei. Von daher, ähm, ja, ja, wohin? Also mein meinem S. Mein auf jeden Fall S. Elkon, Elkon. kann äh, S werden, vielleicht im einen Jahr, vielleicht sogar schon dieses Jahr. Möglich. Upcoming Season. Also, es ähm, ist halt so zwischen Kann aber auch A, B A. oder C sein manchmal. Ja, ja, ja. <lacht> so ein bisschen früher wie ich, würde ich mal <lacht> behaupten. Ich würde schon ja, noch sagen A, aber. Ja, logisch werden sie A ähm, werden. Ähnlich wie bei, bei Gwen und Bings, äh, Potenzial zu S. Wenn ja, das halt, ist so schwierig zu sagen. Das wäre ein bisschen unfair, wenn man Brenn und Ota ich hinter, sagen hinter Mime und kommt. Aber Mime ist halt schon krass. Ja, halt dahin. Ja, ich ja, würde ja. schon sagen dahin. Ja, dahin? Ja. ja. Okay, dann machen wir das mal dahin. Okay, äh, nächste Org ist eine weitere deutsche Org von Challenger und zwar Sprout, Sprout. mit Dexter und Scrappy. Team No Train, wie ich immer gerne sage. Ja, das ist immer ein big Also, ich sage jetzt mal nicht, äh, soll ich was dazu sagen? Ich sag mal was dazu. Also, unser um lieber Scrappy sagt ja immer gerne, er hat keine Zeit und so weiter. Aber eigentlich trainiert er immer richtig hart. Aber halt, ja, mit Sam Stream noch und so, vielleicht vernachlässigt er es dann manchmal auch oder er kann die Pressure nicht halten, wie auch immer. Ähm, aber wenn er einen guten Tag hat, Scrappy ist einer der besten Spieler der Welt mit. Ja, auf jeden ähm, Fall. Die Frage ist, wie, wie viel wird er trainieren, wie viel Lust hat er und wie ist sein Mental Game? Sein Mental Game ist, ich behaupte mal, er ist der schwächste Spieler von allen, mentally. Ähm, muss man wahrscheinlich Muss man einfach ja. mal so sagen, ich glaube, die meisten kennen die Stories dazu. Wenn nicht, äh, ja, fragt eure Kollegen. Ähm, <lacht> ja hat aber, aber das, hat aber das größte Potenzial, muss genau, man sagen. Das auf jeden Fall. Also. ist natürlich aber nie nur von Scrappy abhängig, denn wir haben noch den guten alten Dexter. Äh, Dexter war mal ein guter TMGL. Genau, der war in TMGL in der Beta-Season in okay. 2019. Das heißt, ganz am Anfang hat er sich qualifiziert über so einen Nation, National Qualifier. Ja. Das heißt, er war TMGL sogar noch vor dir. Ich sag Und, nicht warum, aber äh, ja. Das braucht man nicht zu diskutieren. Ja, das ist eine andere Story. Aber Dexter ist dann ähm, ja, direkt äh, in der Beta-Season dann rausgeflogen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich bin <lacht> äh, Ja, Dexter, also Dexter hat eigentlich echt wenige Tournaments gefahren in der letzten Zeit. Das ist halt Früher ist er sehr viel gefahren, vor allem ja. Tech. Ja. Äh, mittlerweile fährt viel Cup of the Day und so weiter. Aber das ist eigentlich so ein Duo, man kann es mit einem TMGL-Duo vergleichen wie Mime und äh, Mime und Elkon, aber halt diesmal ist es. ja äh, Scrappy und Dexter. Nur vielleicht ein bisschen schlechter natürlich. Muss ja. man einfach mal so sagen. Ja, ähm, ja deswegen würde ich, sie trotzdem, äh, ich sie trotzdem vorne hinpacken. Ich weiß nicht, was du ja, meinst. ich würde auch sagen. Also wenn haben sie das meiste ja. Potenzial. Aber es kann auch nach hinten losgehen bei den beiden. Ja, es ist halt aber wirklich auch so ein bisschen Make-it-or-Break-it. Also wenn sie, beide, ja. wenn sie beide komplett full grinden, ja. dann, ähm, dann könnte es richtig gut werden. Aber wenn sie beide eher so auf No-Train machen, dann... Schwierig, aber müssen wir mal sehen. Ja, wie gesagt, größtes Potenzial, ja. von daher möglich auf jeden Fall. So, dann haben wir die letzte Orga. Ich glaube, das haben die mit Absicht gemacht hier in der oh, okay, ich auch, ja. Ansatz erstes Pick und am Ende Team Schweine, ey. Mit unseren Glanzkollegen Ratchet hm. und Babus, die zwei Deutschen. Ja, die Frage ist, wo ranken wir die denn ein? Möchtest ist du was dazu sagen? Ich lasse mal einen ist Vortritt, was Okay, sagen ist Schwierig. Äh, ich würde sagen, ich fange mal bei Barbos an, weil bei dem ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher einzuschätzen, als bei Ratchet, würde ja. ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, Barbos äh, fährt schon ziemlich lange, muss man sagen, und er war immer eher so ein bisschen Tech-Andy, aber in den letzten Jahren, oder im letzten Jahr eher, ja. Ist er sehr viel besser geworden, vor allem auch durch Cup of the Days auf ja. so ziemlich allen Surfaces. Und mittlerweile kann er wirklich alles fahren und auch ziemlich, ziemlich gut. Sieht man im Cup of the Day. Hat ja. man bei Arcadia teilweise gesehen, da hat er ein bisschen rumgechoked, ja. aber äh, ja. Also Potenzial ist bei Barbos auf jeden Fall da, aber könnte halt auch so ein bisschen schief gehen. Aber ich würde sagen, Barbos ist das, das gibt ein bisschen, wenn ich sage, das geringere Problem vom Team. Aber ja. bei Ratchet bin ich mir wirklich nicht sicher. Ratchet und zwar warum? Ist ja, Ratchet ist so einer, der, der trollt sehr gerne viel. Ähm, richtig, auch in Chats. Auch in Chats, ja. Ähm, aber er ist ein super sympathischer Typ und ich glaube, das kann auch mithelfen. Vor allem bei Barbos, äh, you know, Barbos und Ratchet. Die Synergie können, glaube ich, richtig, richtig gut werden. Auf jeden Fall. Ich ähm, und ich behaupte mal, hier der TSA-Leader hat ihn nicht so für Fun gewählt. Also Ratchet ist auch einer der besseren Deutschen. Auf äh, jeden Fall, ja. Ich glaube, ihr habt mal mit German-Trap Cup gesehen. Ja, der ähm, war, glaub, ist aber total random. Also manchmal ist das so richtig krass auf Mixed-Maps oder Tech-Maps, vor allem auf Tech-Maps sind beide krass natürlich. Mhm. Ähm, ähm, bei Mixed-Maps äh, ist Ratchet auch sehr, sehr gut dabei. Ähm, der kann einfach mal einer der besten sein, äh, aber auch einer der schlechtesten. Ähm, deswegen ist es auch so ein bisschen make or break spieler warum mhm. ich jetzt mal. Aber was du, also was du gesagt hast, mit, dass er auf... Also ich würde halt... Bei Ratchet ist so ein bisschen ähnlich wie Twin und Kappa. Er ist halt auf den normalen Maps, je normaler die Maps sind, desto stronger ist er. Ja. Aber wenn wir jetzt so eine... Setter t maps sage ich mal haben, also richtig weirdes Zeug, dann sehe ich Ratchet da aktuell jedenfalls. Wir kennen ja die Maps noch nicht. nicht wir kenn wir, die wir kennen auch. die Maps also, noch nicht. Wir gerade das man die aktuell machen in drei Stunden oder so. Äh, deswegen wissen wir noch nicht, wie die sein werden. Aber wenn es verrückte und weirde Maps sind und du da richtig krankes Zeug machen musst, dann sehe ich Ratchet da nicht so sehr, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich würde trotzdem sagen, ähm, skillmäßig hier trotzdem einer der besseren Duos. Ja, aber jetzt nicht ganz vorne. Ich würde es so, so in der Mitte genau. einordnen. Also, ich würde es so in der Mitte in der, in der Themen-GLC einordnen. Mhm. Ähm, aber wir sind natürlich Ehrenmänner und das ist ganz klar, die sind natürlich jetzt. Ja. Das machen wir nicht, damit unser Caster sauer auf uns ist. Das machen wir aus freien Zügen. Also, das war gerade nicht auf also, ich habe da jetzt nicht gerade jemanden stehen, der, mm -mm, der mich irgendwie zielt, zielt mm -mm. mit seinem Schweine-Aim. Mm -mm. Das ist durch S. <lacht> Ja, und das, das war es dann, glaube ich, auch schon. Wir ja. haben die Tierless completed. Wenn ich ehrlich bin, sieht hier Orks bisschen in C ein bisschen, bisschen, bisschen unfair aus. Aber, aber es liegt halt einfach nur daran, dass es das einzige Team ist, wo wir wirklich nicht einen Spieler kennen. Ja. Also wir haben wirklich komplett Clueless. Keine ja. Ahnung, wer das sein könnte. So Leute, das war jetzt unsere Tierlist über die TMGLC und TMGLC Teams. Natürlich war das bloß unsere Meinung und wenn ihr natürlich eine andere Meinung habt, dann guckt mal unten in die Beschreibung rein, dann, da findet ihr den Link zu der Tierlist. Also macht einfach mal selber eure Tierlist und schreibt uns in die Kommentare, ob die groß anders aussieht, ob ihr das gleiche habt wie wir. Keine Ahnung, würde uns auf jeden Fall interessieren. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wie immer, schreibt natürlich was in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben und Aktiviert die Glocke. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.